Morgen, ich begrüße Sie, ich begrüße euch an diesem Novembertag. Schon unter normalen Umständen brauche ich im November immer sehr viel mehr Schokolade und Mutmachendes als in anderen Monaten des Jahres. Vielleicht geht es Ihnen ja genauso. Aber jetzt sind ja auch keine normalen Zeiten und das kommt natürlich höchst erschwerend dazu. Wir haben einen Teil-Lockdown. Und da möchte ich mich zumindest mit der Schokolade zurückhalten. Aber Mutmachendes brauchen wir alle, glaube ich, heute, in diesen Wochen und Monaten mehr und mehr. Was mir hilft, ist, meine alten Helden der Jugend musikalisch wieder anzuhören. Das baut mich auf, das macht mir Spaß und es lässt mich die ganzen unendlichen Dramen und Schwierigkeiten der Welt aktuell hinter mir lassen. Das total die Purple. Led Zeppelin und Georg Kreisler. Was mir noch hilft, sind die Psalmen. Ich bete sie bewusst, auch wenn ich nichts fühle in dem Moment von Halleluja und preis den Herrn. Und doch ist mein Glaube, das Fundament da und ich spreche es aus mit Worten der Psalmisten. Und einer, den lade ich Sie jetzt ein, mitzusprechen, einer der berühmtesten Psalmen auf der ganzen Welt. Ist der 23., sprecht ihn mit mir und lasst uns so in den Tag gehen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich doch kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Amen.